Hi Leute, sorry falls ich gerade ein bisschen scheiße aussehe. Ich bin heute schon etwas länger unterwegs und ich bin gerade so genervt. Ich erzähle euch mal im Schnelldurchlauf, was alles passiert ist. Ich wollte einen Pulli machen, ein Dior Pulli Dior, und wollte das selber mit der Hand draufstecken, also die Dior-Schrift. Ich kann euch mal ein paar Szenen jetzt einblenden. Ich habe die Umrandung mit der Hand draufgesteckt. Es hat voll gut funktioniert. Ich habe mich voll gefreut. Ich werde voll den geilen selbstgemachten Dior Pulli haben. Und dann wollte ich das ausfüllen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das nicht ganz so funktioniert, weil der Pulli, also das Stoff sehr stretchy ist. Und dann habe ich sehr lange überlegt, hm, wie soll ich das jetzt machen? Soll ich einfach Papier dahinter machen? Soll ich nochmal einen Kleber drüber bügeln, dass der Stoff fester ist? Aber ich dachte, dass es dann doof aussehen wird. Und dann habe ich mir überlegt, das einfach mit der Maschine zu machen, dass ich die Schrift nicht komplett ausfülle, sondern nur umrande sozusagen mit der Maschine. Die, ähm, die Naht wäre dann ein bisschen dicker gewesen und es hat halt nicht funktioniert. Das könnt ihr auch in den Szenen sehen, dass die Naht nicht so schön aussieht. Ich dachte, es wird so richtig easy, ich muss einfach nur drüber nähen und fertig. Ich habe ich so eine perfekte Naht? Nein, es hat nicht funktioniert. Und ich bin sehr am Verzweifeln, weil ich wirklich keinen Bock mehr drauf habe, weil <lacht> einfach nichts funktioniert. Ja, da kann man auch mal sehen, dass nicht immer alles gleich so funktioniert, wie man es haben möchte. Deswegen habe ich überlegt, Entweder ich schneide mit meiner Cricut-Maschine die Schrift aus, aus so einem Iron-On-Stoff, das man Stoff Iron-On-Folie Papier, ihr wisst, was ich meine bestimmt. Dann hätte ich das einfach, einfach drauf bügeln können und dann wäre es fertig. Dann müsste ich mir aber diesen, dieses Iron-On kaufen, weil ich habe es jetzt nur schwarzes Vinyl. Und ja, das wird nicht so gut funktionieren. auch halt so Weißes Iron On. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das halt, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, dann ist es nicht wichtig. Ja, ähm, und dann hat meine Mutter mich daran erinnert, dass ich ja noch meine Farbe habe. Für mein also um auf Stoffe zu malen. Ich habe ja meine Jeans schon bemalt mit YSL drauf. Und ja, jetzt bin ich dazu gekommen, dass ich mir einfach wieder... Ganz easy. Eine Schablone ausdrucke, das Innere rausschneide und das einfach als Schablone benutze, um die Schrift einfach drauf zu malen. Ich weiß nicht, ob ich so zufrieden damit sein werde, weil ich mich ja mega darauf gefreut habe, dass ich so die Schrift richtig drauf gestickt habe haben werde, also dass es drauf gestickt ist, dass man wirklich die Naht sieht und dann sieht das so richtig professionell aus und keine Ahnung. das war so meine Vorstellung. Aber ja, jetzt muss ich es einfach drauf malen und ja. Außerdem Leute, heute ist der zweite sechste. Heute vor einem Jahr war dieser Blackout Tuesday Tag. Ich, also denke ich, bin mir eigentlich ziemlich sicher, aber irgendwie bin ich mir auch nicht so ganz so sicher. Ihr könnt ja einfach nachschauen, ob es stimmt. Wenn das stimmt, dann habe ich morgen vor einem Jahr mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Ich wollte letztes Jahr kleiner fun nebenbei. Ich wollte letztes Jahr am 2.6. mein Video hochladen. Ich hatte es schon fertig, ich wollte es gerade hochladen. Dann habe ich auf Instagram gesehen, dass alle dieses Blackout Tuesday posten und habe mir durchgelesen, was es bedeutet. Und dann dachte ich, es ist richtig scheiße, wenn ich jetzt so mein YouTube Video hochlade. Wenn so keiner was hochlädt, was so dieser Blackout Tuesday ist, dann habe ich es einfach nicht hochgeladen und habe auf den nächsten Tag gewartet. Deswegen ist der 3.6. jetzt sozusagen der Geburtstag von meinem YouTube Kanal. Also da, wo ich mein erstes YouTube Video hochgeladen habe. Und ich habe mir gedacht, dass ich eine Verlosung zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich wollte eigentlich eine Verlosung auf meinem Instagram machen, wenn ich 2100 Abonnenten erreiche, aber mir ist aufgefallen, dass das sehr, das sehr lange dauert. Und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Und ich dachte mir, dass ich das jetzt einfach zum... Geburtstag von meinem YouTube-Kanal mache und ja, ihr könnt gerne, wenn das Video hochgeladen ist, auf meinem Instagram vorbeischauen ich verlose Schminke was genau, könnt ihr einfach nachschauen aber nur, damit ihr schon mal Bescheid weiß weißt. <lacht> damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr Schminke mögt, dann äh, könnt ihr gerne bei der Verlosung teilnehmen, alles andere steht dann unter meinem Post so, schaut da gerne vorbei, mein Instagram ist in der Videobeschreibung markiert verlinkt, immer. und ja, da könnt ihr einfach draufklicken und ich freue mich drauf, irgendeinen Gewinner zu suchen ja, schaut einfach mal vorbei und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Rest des Videos so, ich habe jetzt das Dior noch nochmal ausgedruckt in der Größe, in der ich das haben möchte und jetzt habe ich so eine Matte drunter <lacht> ihr kennt die vielleicht und ich habe jetzt einfach so ein Cutter, Messer, Skalpel, wie auch immer und jetzt schneide ich einfach das Schwarze innen raus So Leute, das ist mein Pulli, ähm, ich lege jetzt die Schneidematte einmal da rein, damit die Fläche gerade ist und die Farbe nicht, damit die Farbe nicht auf die andere Seite durchsickert. Man kann hier ein bisschen noch die Stichstellen sehen. Ich glaube, ich muss erstmal die Mitte finden, Na, eigentlich müsste die genau hier sein. Ich muss erstmal meinen Pulli abrollen, hier sind nämlich noch ein paar Reste vom Faden und hier sind ganz viele Katzenhaare drauf. Kann sein, dass meine Katze sich draufgelegt hat oder so. Keine Ahnung. Jetzt falte ich einmal kurz das in der Mitte. Nur einmal oben und unten. Und jetzt muss ich gucken, wo die Mitte vom Pulli ist. Das auch so hinlegen. Das sollte mittig sein. So, jetzt habe ich hier meine Farbe und einen Pinsel. Und jetzt male ich einfach drüber. Ich darf meine Schablone nicht verschieben. Ich glaube, ich befestige meine Schablone doch irgendwie. Ich glaube, ich mache einfach Tesafilm dran. Wird das funktionieren? I don't know. So, die erste Schicht ist jetzt drauf. Man sieht das nicht so doll in der Kamera, aber ich mache jetzt die zweite Schicht drauf. So, die zweite Schicht ist fertig. Jetzt sieht man es schon ein bisschen besser. Und jetzt kommt die dritte Schicht. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt so lassen soll oder nicht. weil das irgendwie ein bisschen fleckig ist. Aber ich glaube, noch mehr Schichten drauf zu machen lohnt sich irgendwie nicht. <lacht> Weil es einfach nicht aufhört, fleckig zu sein. Ich muss jetzt nur noch das Papier abnehmen und die Lücken füllen. Und dann bin ich, denke ich, fertig. Also, ich muss halt noch bügeln und so, aber dann bin ich fertig. <lacht> So Leute, ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob ich diese Striche dazwischen lassen soll oder ob ich es ausfüllen soll und die Mehrheit hat dafür gestimmt, dass ich das so lassen soll. Deswegen lasse ich das jetzt auch so. Ich finde es eigentlich auch ganz schön. Ich habe das hier nochmal ein bisschen ausgebessert, damit die Lücke nicht zu so groß ist. Und jetzt lasse ich das so. Ich hole jetzt meine Schneidematte wieder raus. Und jetzt lege ich ein kleines Handtuch unter meinen Pulli. Oh, Eigentlich ist die Farbe schon getrocknet, sollte nichts passieren. Ja. Jetzt kommt Backpapier drauf. Ich habe Angst, dass ich meinen Pulli kaputt mache. Deswegen mache ich den, äh, das Bügeleisen jetzt nicht auf die höchste Stufe, sondern auf die Mitte, mittlere Stufe. Und jetzt muss ich das abkühlen lassen. So Leute, es ist schon abgekühlt aber löst jetzt nur ganz vorsichtig ab. Und dann zeige ich euch das schon angezogen. Es ist endlich fertig. Oh mein Gott. <lacht> Ey, das sieht so cool aus, finde ich. <lacht> Richtig happy. Ansonsten, habe ich euch den Pulli überhaupt schon gezeigt? Bin mir nicht ganz sicher. Aber so sieht der aus. Der ist halt so... Baggy, der hat aber keine Taschen, so Leute, auch wenn das Video heute nicht. So lang wird wahrscheinlich. Hoffe ich trotzdem, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten schaut auf meinem Instagram vorbei. Lasst auch da ein Abo da. Ihr könnt auch gerne bei meinem Gewinnspiel dort mitmachen, falls es noch nicht vorbei ist. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi.